Und damit herzlich Willkommen zurück zu Pokémon Schild! Wir sind hier in diesem Kampf mit Hokumil, was daran liegt, dass wir das in unser Team nehmen. Das Pokémon gibt es hier eher selten, aber ich habe es jetzt mal nach ein paar Minuten gefunden. Und wir werden es fangen. Man könnte das Pokémon theoretisch auch jetzt sofort wieder entwickeln. Man muss nämlich nur etwas Bestimmtes machen, was ich gerade nicht weiß, um es zu entwickeln. Aber ich werde es erstmal nicht entwickeln, zumindest für diese Folge nicht. Ich will es erstmal ein wenig trainieren, so, vielleicht bis 20 oder so, und dann will ich es entwickeln. Das hätten wir nicht so den Geschmack von Hokumi erstmal bekommen. Ja, Hokumi, zweite Entwicklung kennen wir alle, aber da will ich noch nichts zu sagen. Ja, mag das Pokémon sehr, ich bin gehypt und yeah, cool. Und es will auch gerne unser Team, habe ich gehört. Habe ich richtig gehört. Da, da, da, da, da, da, da, Wie findet ihr Hokumil so? Ich find's sehr, sehr cool und cute. Mm, wir nennen es. Creamy. In mein Team, bitte. Das Mautzi kann weg. Yeah. Gut. So, schnell wegrennen, bevor die mich will erwischen. Na, Hilfe! So, heute haben wir vor, die Arena herauszufordern. Wenn man etwas vernachlässigt, dann kommt irgendwann der Moment, an dem man es bereut. Stimmt. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte Buxil nach ganz oben bringen. Ist das so? Hokusil? Nee. Wie hieß das nochmal? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Egal, Name ist Krimi, so wie ich's hab. <lacht> ich es genannt habe. Ich finde die englischen Namen eh zum Teil besser. Entschuldige, aber Team Yell hat mit seinem Unfug hier einiges an Dreck zugelassen. Zurückgelassen. Es kann dauern. Äh, es dauert noch ein wenig und so. Bis alles wieder auf Vordermann gebracht ist. Also geduldig bitte noch ein wenig und schauen Sie sich ein wenig Blumen in unserer wunderschönen Stadt. Okay, das machen wir. Mal. Juhu. Feuer. Okay. Ich weiß nicht, was diese Steine bedeuten. Ob das irgendwie eine Side-Quest ist oder so. Ich weiß es nicht. Hier gibt es nichts? Wirklich? Okay. Hier gibt es aber was. Ein Ewigstein! Theoretisch können wir den Ewigstein schon auf... Ähm, Houtini drauf tun, aber ich glaube, ich entwickle Houtini trotzdem. Auch wenn ich das nicht entwickeln will, ich lasse es. Ich mache es trotzdem, glaube ich. Wirbler! Okay, was für eine Tacke ist das? Keine Ahnung. Machen wir weiter. Okay, von hier aus kommen wir noch nicht lang. Aber ihr habt ja schon alle gesehen, da ist die Arena. Ich hoffe, wir können heute schon rein. Das wäre super, super dufte. Ja, ja. Let's go, let's go. Und was ist das hier? Unlicht. Okay. Immer mehr Leute wollen sich die Geoglyphen ansehen. Na, Wenn hebt hübsche Blumen mit sich trägt, werden oft Pokémon davon angelockt. Jaro arbeitet nicht nur hart auf den Feldern, er züchtet auch wunderschöne Blumen. Okay. Hört sich ja nett an. Die Stadt ist sehr, sehr klein. Hier gibt es fast gar nichts. Nur halt die Arena und die, die, die Glyphen. Aber die Arena ist so das Haupt, die Hauptattraktion. Zumindest für uns. Hey, Hopp. Gib dir das, Maike. Ich hab den Pflanzenorden. Das ging fix, was? Als ob du den schon hast. Tja, wenn es um Volley geht, bin ich eben unschlagbar. Was ich damit meine, das wirst du gleich sehen. Hm? Keine Angst, du packst das bestimmt auch. Du bist dich meine Rivalen. Ja, ja. Wir schaffen das. Was steht hier? Äh. Turfield Stadion. Ja, cool. Du kannst dich an einem arena steigen und versuchen, so oft du willst. Damit wollen sie auch wohl testen, wie stark euer Wille ist. Auf die Liga-Karten der Arena-Leiter findet man interessante Anekdoten. Okay. Rein da. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet, lol. Hey, was geht? Hey, ich bin's, Baldi, um. Mann, natürlich. Als Zeichen unserer Freundschaft habe ich hier einen ganz tollen Ball für dich. Ein Freundesball, cool. Yo. Fängst du Pokémon in einem Freundesball, ist es dir gegenüber sofort zutraulich. Schon faszinierend, was so alles in einem Pokémon steckt, oder? Ja. <lacht> ich darf es einfach nicht, mir einen Gala-Mauti zu fangen. Wenn du eins hast, willst du es gegen meinen Nauti tauschen? Nein. Oh, verstehe schon, aber wenn du es dir nochmal alles überlegst, bin ich zum Tausch bereit. Ja, sorry, meine Stimme ist gerade ein wenig äh, RIP, könnte man sagen, aber ich will eigentlich jetzt immer noch so lange aufnehmen, bis ich... Die Arena schafft. Ob ich da auch ein Arena Challenger... Ob die da auch eine Arena Challenger ist. Ja, ich bin einer. Du bist doch ein Arena Challenger, oder? Wenn du den Pflanzenorden schnappst, merke ich, merk ich mir deinen Namen. Feuerattacken sind gegen mal sehr effektiv. Das gehört zum Grundwissen. Ja. Dieser Trainer hat wohl eine Empfehlung von Delion. Stimmt. Wer die Arena mission nicht erfüllt, kann auch die Arena-Leiter nicht herausfordern, richtig? Woraus sie wo besteht? Ich bin sehr gut im Tanzen, ob das hilft? <lacht> naja. Dieser Trainer da soll Hops Rivalin sein. <lacht> Uniformladen. Gibt's hier Neues? Nee, oder? Nein. Lassen wir den Einkauf fürs Erste. Hallo. Ah, ein Arena-Challenger, willkommen. Lass mich dir erstmal den grundsätzlichen Ablauf der Arena-Challenge erklären. Das Ziel der Arena-Challenge besteht darin, die verschiedenen Arena-Missionen zu bewältigen und die Arena-Leiterin zu besiegen. Von dem, Are von jedem Arena-Leiter, den du besiegst, erhältst du einen von insgesamt acht Arena-Orden. Alles klar. Möchtest du dich gleich an der Arena-Mission versuchen? Oh ja! Gut, dann solltest du zuerst mal in deine Uniform schlüpfen. Dies ist bei einer Mission Pflicht. Nice, nicht schlecht, die aus. Nun kann die Erinnerung beginnen. Zeig, was du drauf hast. Das machen wir. Pflanze. Oh. Oh, oh. Was? Minigame oder so? Was passiert hier? Wollies. Okay interessant was geht hier ab was geht hier vor sich die mission die der arena von Tourfeed für challenger vorgesehen hat besteht darin diese blockigen volley diese bockigen volley zu dieser Heuballenwand wand zu treiben okay cool ich bin übrigens der schiedsrichter stuarts da lautet mein name meine Aufgabe ist es, den geregelten Ablauf der Arena Mission zu überwachen und die Ergebnisse der Kämpfe weiterzuleiten. Nun denn, möge die Arena Mission beginnen! Okay, aber ich Heidelimit? Ich hoffe mal nicht. Aber das sieht mir jetzt nicht so schwer aus. Schon das war's, ne? Ja, das war's. Nice! Du... Wie cool. Das ist richtig cool gemacht. Hier gibt es sogar einen Voldy als Gegner. Oh nein, danke. Ich kann auch verzichten. Oh nein, nein, nein, nein, nein, nein, Wolli, Wolli, Wolli. Bitte, bitte da lang, da lang, da lang. Zu deinen Freunden, zu deinen Freunden. Wolli! Zu deinen Freunden, Wolli. Yes. 20 von 20. <lacht> Ob mein Wolli auch so stark ist? Das werden wir ja jetzt sehen. Ach, Krimi habe ich da. Okay, lass uns mal mit Krimi kämpfen. Stimmt, da war ja was. Willkommen, Heiner Challenger. Wenn ich mit dir fertig bin, suchst du sofort das weiter. Aber nimmst dich persönlich, das ist mein Job. Okay. Arena Leiter Roven. Arena Trainer, nicht Arena Leiter. Dumm. Bin Warum ist der Hintergrund so nicht dieser Ort, wo wir gerade sind? Ein Cotini. Liebeskuss. Hm. Ah geht von dem der her. Andersrum auch. Okay. Was so was weiterhin. Liebeskuss. Zack. Und damit heilen wir uns sogar. Krass, oder? Ich glaube mit Cremi sind wir gut. Aufgestellt, würde ich sagen. Diebiskus. Oh, Blattwerk. Was soll denn das? Hör auf. Das ist so stark. Oh Gott. die Beskurs. Ah, fast. Aber das schaffen wir, Leute. Das schaffen wir. Und dann darfst du auch meine Stimme ein wenig ausruhen. Lol. Oh, lol. kurz kuss, kuss, Schmutz, schmutz. Schmutz, schmutz. schmutz. Nice, nice, nice. Coutini wurde besiegt. Und Volley, oh, schade. Und eine Pokémon sind eine Einheit, so wie es sich für einen Arena Challenger gehört. Coole Musik, ey. Was? Ach so, der Hund. Der macht ihnen Angst. Okay, machen wir erstmal die hier. falsche die Richtung. Hier lang. Genau, genau, genau, genau, genau. Nice, nice. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Alle, alle, alle. Wie viele sind das? 13. Okay. Wir sind schneller als die Vollis, merke ich gerade. Okay. Los, Volli. Oh, die können sogar weggehen. Verdammt. Das ist nicht so gut. Ich hoffe, das tun die nicht wirklich. Das ist ein Hund. Okay, wo sind die letzten? Sind das die letzten alle? Nein, no, ist noch so ein Einzelgänger. Ey du. ey du, ey du, ey du, ey du. Ja, ja, genau, genau. Da lang, da lang, da lang. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. nein, nein, nein. Ja, nein. Eigentlich will ich es mit deinen Freunden gehen, Bro. Ja, hier, hier, genau, genau, genau, genau. genau. Ja, ja, ja, ja, ja, genau, genau. Renn, renn, renn, renn, renn, renn, renn, renn, renn. Und Kampf. Deine Pokémon haben doch bestimmt Lust, ein bisschen Frost abzulassen und unangenehm ein paar Attacken zum Besten zu geben, oder? Weiß nicht, haben sie das? Haben sie da Lust? Ich weiß es ja nicht. Ein Knospi hat dieser Agenda-Trainer. Knospi, Knospi, Knospi, Knospi, cool, cool. Zwei Pokémon hat da nicht so geil. Ich hoffe, die kriegen wir easy peasy mit links und rechts down groß Nicht sehr effektiv. Oh. Dann sollten wir unser Pokémon vielleicht doch wechseln. Es ist nun Knospi, deshalb lasse ich Flegleon mal ran. Weil ich denke jetzt nicht, dass Knospi irgendwelche krassen Pflanzenattacken hat. Ja, zum Glück. Nur Wachstum. Nur Wachstum. Dann setzen wir mal Ackerwelle ein. Das sollte trotzdem noch viel Schaden machen. Ja. Yep. Nur Wachstum. Okay. Gut, gut, gut, gut. So, Fleckvion wird ja aber nicht viel äh, benutzt werden, weil wir kein Wasser bei einer Pflanzenarena brauchen. Lol. <lacht> nice. Volley, Level 19, endlich! Ein Myrapla. Interessant. Ist das schon Gift? Oder ist das erst später Gift? Ich weiß es gerade nicht mehr. Nice, macht sogar die Hälfte. Gut, gut, gut. Starre Sporen. Nein! Was ein Rotz, ey. Was ein Rotz. <lacht> sorry. Sorry, sorry. Was ein Rotz mit dir, Mirabla? Hau ab. Ich will dich sehen. Tschüss. Verpiseln sie sich. Danke. Wow, Da wird ja das Woldi in der Pfanne verrückt. Arena Challenger, reiß alle Barrieren nieder und öffne das Tor zu deiner strahlenden Zukunft. Aber bevor ich das mache, die rollen schon alleine dorthin. Ich will noch kurz mit dem anderen noch mal reden. Habe ich vergessen. Wenn du die Trainer hier besiegst, bleiben die Woldi brav an Ort zur Stelle. Das macht die Arena ein, bisschen ein wenig leichter. Okay. Ich dachte, das wären so Gegner. Aber nein, die machen das nur schlimmer mit den Wollies. Aber ist nicht so schlimm für mich. Denn wir haben es easy geschafft. Und kommen zum Arena-Leiter Nummer 1. Yaro hieß er, ne? Oh, warte, wir sind noch gar nicht fertig. Einmal muss noch. Alles klar, Ro sind also zwei einzelgänger oh, mache ich die gleich keine lust jetzt so tschüss nein, nein nein nein nein nein nein nein, nein, keine einzelgänger mehr bitte, so tschüss 17 sind's ja ich habe zwei unten so 18 und jetzt und die anderen beiden gehen okay, wir machen mal weiter auf einmal ich glaube ich ist klug klüger so, ja genau so. Ja, ja, ja, genau. Und dann beide auf einen Fleck hier. Oder so. Ach, keine Ahnung, egal. Nicht beide auf einmal. Oder warte, lass mal Wolli da vor dem Trainer stehen. Und dich. Tun wir schon mal dahin. Oder? Na ja, komm, komm, beeil dich. Dumm dumm. Nein! Oh, ich hasse es. Na ja, komm. Beeil dich. Hopp hopp. Hopp hopp hopp hopp hopp. Okay. So, jetzt noch die Trainerin und dann das andere Wolli. Ja, hallo, willst du kämpfen? Jetzt. Du hast es nicht mehr weit bis zur Marina Alter, aber freue ich nicht zu so früh. Warum soll ich mich nicht zu so früh freuen? Denkst du etwa, du kannst irgendwas tun, damit ich da nicht hinkomme? Hm? Ich denke mal nicht. Los, Kremi. Zwei wieder. Oh. Verdammter auf! Was bist du denn für eine, ey? Die Biskuss, Zack. Okay, das dauert mir zu lang. Ich wechsle es einfach trotzdem auf. Fleck leon weil mit Fleck Leon bin ich zumindest stark. Lol. Yeah, yeah. Ja, zumindest macht das nicht so viel Schaden. Immerhin. <lacht> ich glaube, Aquawelle ist meine stärkste Attacke. Jetzt setze ich Aquavelle ein, auch wenn es nicht sehr effektiv ist. Aber es ist effektiv genug, es zu besiegen. Nächstes Pokémon ist ein Myrapla mal wieder. Das sollte für Fleckleon mittlerweile kein Problem mehr sein. Nach zwei Schlägen kann das Vieh auch nicht mal atmen. <lacht> Niki, vielleicht so krass nicht, aber trotzdem. Okay, drei Schlägen. Aua, aua, das tat schon wenig weh, aber das wird schon alles gut gehen. Hoffe ich. <lacht> äh. Obwohl... Ivoi, hilf mal. Hilf mal! Wir brauchen Hilfe, bitte helfen Sie mir. Ivoi? Aua, was soll denn das? Wir ja nicht, okay. Nicht schlecht. Warum gibt's? Dieses Mürabler regt mich richtig auf. Verdammt. Los, Rückzutieb. Besieg es. Wir wollen zum Ziel. Der Erste Orden, der kann jetzt nicht mehr warten, ich will ihn jetzt sofort haben! Level Up für cremi Mann, bist du stark! Jetzt darfst du dich freuen, als nächstes wartet der Arena leiter auf dich! Komm, Wolli, roll, roll um dein Leben, Wolli! Schaffst das! Nein! Rolli, lauf, roll. So kurz davor, aufhören, äh, weil wir wollen unser Pokémon wechseln zu Volley selbst, ja, nice. Und damit geht es nun los in den Champion. Er war hier vorne auf mich. Die Wollis auch kurz abgespeichert und es geht los. Der Grund sieht ein wenig seltsam aus, aber okay. Rauf da mit Gebrüll. Das Serien Mission erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt kommen wir ins Stadion rein. Ins Fernsehen. Ich will nicht. Äh, nein, komm. Los, rauf da, rauf da, rauf da, rauf da. Wir schaffen das. So, nochmal ein kleiner Cut, aber jetzt geht's los. Ich bin schon aufgeregt. Meine Arena-Station ist die erste Anlaufstelle für alle frisch gebangenen Arena-Challenger. Daher gibt es hier so viele Herausforderer, dass ich kaum eine ruhige Minute bekomme. Also ich habe mir eine besonders knifflige Arena-Mission überlegt, dachte ich zumindest. Für dich war sie offenbar kein Problem. Hut ab! So scheint es ein gutes Gespür für Pokémon zu haben. Noch ein Grund, mehr für mich, alle Register zu ziehen und meine Pokémon zu deiner maximieren. Das wird ein spannender Kampf. <lacht> Sehe ich auch so. Bin bereit. JARO Fordert mich heraus! Dynamax! An bestimmten Stellen in der Galarregion ist es Pokémon möglich, gigantische Ausmaße anzunehmen. Dieses Phänomen nennt man Dynamaximierung. Das sagst du mir erst jetzt. Halt drei Runden lang, okay. Wisst ihr was? Ich will gucken, wie Mausi aussieht. Bei Mausi wird nämlich danach nicht mehr bei uns sein. Ich habe keine Lust auf Mausi, deshalb gucken wir uns Mausi's dynamaximierung an. Er setzt Rasa äh, Zauberblatt ein, macht ein wenig Schaden, aber kein Problem. dynamax dunkel. Denn Mauzi sieht aus wie ein aluna Kokowai in seiner Dynamaxisierung. Seht doch selbst. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Oh yeah. Deiner Dunkel. Geil. Aua! Das geht zurück. Giga Münzregen. Die spezielle Attacke, die nur er hat. Oder? Ja, ich glaube schon. Normaler Attacke, aber am Ende noch mal ein mit ein paar Münzen und ein Effekt, dass Münzen herumfliegen. Verdammt! Komm, ich mal. Nochmal! Dein erstes Pokémon ist besiegt. Hotini und Fleckleon erreichen ein neues Level ab. Und dein nächstes Pokémon wird noch ein weiteres kotomi sein. Ha, wir sind sehr und ausdauernd. Farmer sind nämlich nicht so leicht unterzugehen. Okay, wie du sagst, wie du meinst, da ist die Weiterentwicklung. Und tschüss tschüss. Maozi! <lacht> wieder ganz normal. <lacht> Die Musik geht richtig ab. Oh, wow, wow! <lacht> geil, geil, geil. Ja. Oh, yeah. The Hype ist real. Oh nein. Zeit für Dynamax, wir werden euch mitsamt euren Wurzeln zusammen mitreißen, was immer. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott! Es ist gigantisch groß. <lacht> Trotzdem aber ein einfaches Ziel für unser kleines Volley. Sieh zu so und Sterne, hier kommt eine Dynamax-Attacke. Oh nein. Deiner Flora. Was? Wie bitte? Oh mein Gott! Was soll denn das? Am Ende schaffe ich es nicht. Nee, das glaube ich nicht, aber stell dir das einfach mal vor. Kanon! Oh nein, hör auf! Das macht so viel Damage! Nein! Oh Gott! Kanon! Hä? Hm. Hm. Äh, äh machen wir mal ein Gesang, damit das einschläft. Und während das Pokémon dann einschläft holen wir unser wasservieh raus bitte auf Gesang was nein verdammt wir kriegen das nicht hin Leute Okay, Leute ihr müsst alle tapfer kämpfen auch wenn ihr vielleicht sterben werdet ihr müsst alle tapfer kämpfen es tut mir leid oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen es schaffen, Leute. Wir müssen es schaffen. Verdammt, das ist pur, Mann, stark. Diebskuss. Warum darf der zuerst angreifen? Mann, was? Der ist ja ultra stark. Was zum Henker? Ja, moin auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss einfach ein... Oh, Ein Beleber benutzen oder so. Verdammt, kacke Mann. Ruck so keep. Wie viel Damage macht das? Nicht viel. Echt nicht viel. Ich bin auch vergiftet. Hm. Was mache ich denn? Oh Mann, ich habe Angst. Ein Volltreffer war das. Super, super. Nein, nein, nein. Das macht zu so viel Damage. Verdammt! Kage. Ich muss ein Beleber. Ich benutze ein Beleber. Ich werde es uns nicht schaffen. Auf. Oh, Evoi. Ja. Mauzi, sorry, ne? Sorry, Mauzi. Einer muss seine Hand hinhalten. Wieso geht das daneben? Ich verstehe diesen Blödsinn nicht. Mann! Was ein Rotz! Ganz ehrlich, was ein Rotz. Los, Evoli. Ruckzucki. Schaffst das. Okay, für mich. Für mich. Nein. Was? Nein, hör auf. Das macht zu so viel Damage. Ich muss heilen, oder? Ja, komm, heilen wir lieber. Verdammte Kacke! Die Musik! Die ist was Neues so. Das hat man vorher noch nicht in Pokémon gehabt, so eine Musik. Ich hätte trainieren sollen. Oh Mann. Bitte lass mich den Kampf schaffen! Hör doch auf mit deinem Scheiß-Kanon! Gehen nämlich mal die AP aus oder so. Ich muss Tränke einsetzen. Ich sehe keine andere Möglichkeit gerade. Jetzt lass es. Blattwerk, wie viel macht das? Nicht so viel, oder? Ne. Hm, geht. Aber nicht so viel wie das andere. Hoch müssen wir spammen in der Hoffnung, dass er kein verdammtes Heil-Item hat. Aber ich vermute trotzdem, dass er trotzdem eins hat. Einfach drauf. Ist egal. Einfach drauf. Als nächste Sandwirbel. Falls wir noch leben. Nein, tun wir nicht. Oh, nein. Mein letztes Pokémon ist Fleckleon. Nein. Nein. Das gibt es nicht. Ich habe Angst. Ivoi. Ich, ich versuch's mal. Mit Aquawelle! Nein! Ich darf nicht mal angreifen! F. Wie habt, ihr, wie habt ihr euch eigentlich in dieser Arena geschlagen? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare rein. Bitte hat er keine High-Items, das wäre so gemein. Jetzt würde er aber eins benutzen, ne? Wenn er eins hätte. Oh nein, nein, nein, nein. Das macht so viel Schaden. Wenn er ein High-Item hat, dann würde er es doch jetzt benutzen. Okay, man hat da anscheinend keins. Yo! Übertreib. Ich glaube, ich heile einfach, äh, belebe einfach Black Leon. Und das Black Leon einfach übernehmen. Ja, ich mach das mal. Oh, stimmt. Ich muss beleben. Oh, das läuft richtig kacke hier. Ich habe keine Heil-Items mehr. Das kann doch nicht so schwer sein. Rauf da. zu Das muss Schaden machen. Yes! Yes, Volltreffer, Yes! Das Glück steht auf meiner Seite. Evoi, level up. Das hast du dir so verdient, So Sowas von. Ich bin stolz auf dich. Ja! Guck mal, noch schwer. So verwelkt unsere ganze Pflanzenpower. Du bist ein, ein beeindruckender Arena-Challenger. Und du bist krass gewesen mit deinem Pokémon. Damn. Das ist richtig in diesem Kampf äh, reingekniet. Und jetzt endest du, en, erntest du die Früchte dafür. Du hast im Rahmen der Arena-Challenge einen leiter besiegt. Und deine Leistung zu ehren, vielleicht dir hier mit den Pflanzenorden. Nice. Das jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 25 fangen. Also nur 5 Level mehr? Oha. Acht Orden musst du dir erkämpfen, wenn du die Arena Challenge Siegreich abschließen willst. Viel Erfolg dabei. Geh und zeig den anderen Arena Leitern. Yo. Meine herzlichen Glückwünsche zu deinem Sieg gegen Arena Leiter Jaro Maike. In Anerkennung deiner Leistung überreiche ich dir diese TM Vision. Zauberblatt. Kannst irgendjemand von uns erlernen? Ich glaube nicht. Dazu bekommst du außerdem Jaros Uniform. Aber bevor du fragst, ist es natürlich nicht das Original, sondern noch eine Nachbildung. Ah, Pflanzenuniform. Zieh mir doch gleich mal an, würde ich sagen. Nur zu deiner Info, Marke. Die Arena-Channel sieht vor, dass du die Arena in einer festen Reihenfolge abgrast. Für dich steht jetzt erstmal Kate, die Arenaleiterin von Kielten auf dem Plan. Route 5 führt dich direkt dorthin. Aber mit dem Pflanzenorden in der Tasche könnte es sich lohnen, vorher einen Abstecher in die Naturzone einzulegen. Da gibt es nämlich einige sehr starke Pokémon. Es ist zwar nicht gerade einfach, Pokémon zu fangen, deren Level höher ist als der deiner Team-Pokémon, doch der Aufwand lohnt sich. Ja, das stimmt. Warum kichern die da? Lol. Sie haben ein neues Outfit erhalten. Ich weiß nicht, wo wir uns umziehen. Was? Sie könnte sich zum Geheimtipp mausern. Du hast Jahre bezwungen, das so, war echt klasse Match. Merkst du jetzt meinen Namen? Du bist ja Maike, oder? Das war super, ich bin jetzt ein Fan. Yes, yeah, sie haben Fans, Leute. Die macht sich gar nicht schlecht. Yeah, ich bin halt so krass. So krass sind wir. Ich habe gar kein Zeitgefühl. Ich habe vorher zwischendurch nur mal eine Pause gemacht. Uh, aber ich denke mal, ich werde hier einfach die Folge beenden, egal wie lang sie ist, das weiß ich gerade nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte eine positive Wertung, das war echt schwer für mich. Ein Abo da lassen, damit ihr auch Bescheid wisst, wie es in Pokémon-Schild weitergeht. Haut rein und ciao, Leute.